Ich habe Angst. Angst, dass die Leute von mir denken, ich könnte meine Großmutter über den Tisch ziehen. Angst, dass meine Freunde nicht mehr mit mir sprechen wollen. Und ich frage mich heute mit dir, warum genau haben wir diese Angst? Oder warum weckt sie solche Zweifel in uns? Hallo, schön, dass du heute mit dabei bist auf meinem Kanal. Es geht wieder in unserem, nennen wir es Donnerstag, <lacht> um verschiedene Dinge rund ums Empfehlungsmarketing. Ich wurde letztens in einem Gespräch gefragt oder mir wurde gesagt, ich würde das Geschäft vielleicht ganz gerne machen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Art von von einem Nebeneinkommen interessant für mich wäre, aber ich habe Angst.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 die du dann auch selber nutzt, denn eins kann ich dir gleich sagen, egal in welchem Bereich du Empfehlungsmarketing oder Network-Marketing machst, wichtig ist, dass du überzeugt bist von den Produkten. Also egal, ob du jetzt im, im Wellnessbereich, im Finanzbereich oder sonst wo tätig bist, du musst einfach überzeugt sein von den Produkten. Du musst sozusagen ein Produkt deiner Produkte sein. Denn nur wenn du selber diese Produkte verwendest, wenn du sie benutzt, dann kannst du den Leuten davon erzählen. Dann kannst du wissen, was man damit äh, erlebt, wie sich Produkte anfühlen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du vorab für dich deine Produkte mal testest, in- und auswendig. Und erst wenn du überzeugt davon bist, das wirst du dann vielleicht merken, wirst du ganz anders auf Leute zugehen und ganz anders von Leuten den Leuten über deine Produkte erzählen. Das heißt, du wirst nicht hergehen und irgendeinen auswendig gelernten Text über ein Produkt runterleiern, ja, Aufsagen wie in einem Gedicht aus der Schule. Nein, im Gegenteil. Du wirst ganz speziell merken, wie du diese diese Energie oder einfach deine, deine Freude mit diesem Produkt, wie du deine Begeisterung mit diesem Produkt mit anderen Menschen teilst. Das heißt, Du bist gar nicht dazu da, um irgendjemanden über den Tisch zu ziehen. Im Gegenteil, um deine Freunde irgendetwas aufzuquatschen. Dafür brauchen sie dich nicht. Im Network Marketing geht es einfach darum, dass wenn du begeistert von deinen Produkten bist, dass du mit so vielen Menschen wie möglich darüber sprichst. In meiner Branche ist es so, ich habe die Möglichkeit, ich kann die Produkte zum Testen hergeben. Ja? Es handelt sich da um, um Körperpflegeprodukte, um Nahrungsergänzungen und diese müssen die Menschen einfach mal spüren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, ich sage meiner Bekannten, wenn sie Interesse hat, diese Produkte, von denen ich so begeistert bin, auszuprobieren, kann sie gern eine gewisse Anzahl von Produkten haben. Sie soll die testen für drei bis vier Tage. Schließlich ist jeder Mensch anders. Jeder Mensch empfindet anders und so kann ich mit ruhigem Gewissen meine Produkte testen lassen und wenn die Freundin merkt, okay, dieses Produkt oder das andere Produkt gefällt dir auch, das tut dir auch gut, dann kann sie mit ruhigem Gewissen von mir kaufen. Und ganz ehrlich, in welchem Geschäft hat deine Freundin denn die Möglichkeit, dieses Produkt auszuprobieren? Dieses Produkt mit nach Hause zu nehmen, wirklich für drei, vier Tage anzuwenden und dann zu sagen, okay, ich entscheide mich dafür oder auch zu sagen, na, ist vielleicht nicht schlecht, aber ist gerade nicht das Richtige für mich dabei. Das heißt, in meiner Branche ist es so, du bist selbstständig und du kannst selber entscheiden, wie du dein Geschäft aufbauen möchtest. Möchtest du jetzt eben so arbeiten, dass du die Produkte testen lässt? Oder möchtest du Vorträge machen im kleinen Kreise, möchtest du 1 zu 1 Gespräche vielleicht führen bei deinen Bekannten zu Hause und sie dort gleichzeitig die Produkte ausprobieren lassen, sich sie spüren zu lassen. Das alles ermöglicht dir mein Partnerunternehmen und dann kannst du dir sicher sein, dass du weiterhin deinen Freunden in die Augen schauen kannst, dass du weiterhin deinen Freundeskreis behalten kannst und auch nicht, alle deine Verwandten anquatschen musst, dass sie doch bitte das jetzt kaufen müssen, damit du weiterkommst. Nein, im Gegenteil, du hast diese Möglichkeit, sie diese Produkte spüren zu lassen. Äh, natürlich ist es schwieriger jetzt in einer anderen Branche, für die kann ich nicht so mitreden, aber wenn du sagst, ja, das Ganze klingt eigentlich logisch, ich habe diese Scheu verloren, ich muss niemanden das Blaue vom Himmel versprechen, dann melde dich doch bei mir. Ich blende dir unten meine Homepage ein, wir vereinbaren uns unverbindlich einen Termin. Wir schauen uns gemeinsam an, ob diese Chance auch für dich geeignet ist. Ich freue mich total von dir zu hören. Gib mir bitte doch ein Feedback. Wie hat dir denn das Video gefallen? Oder was möchtest du das nächste Woche hören? Schreib mir einfach in die Kommentare. Und ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir alles, alles Gute bis dahin. Bleib gesund, deine Petra.